So, hier möchte ich jetzt, euch jetzt kurz einmal das Arduino selbst zeigen. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite die Software, die könnt ihr von Arduino.cc wie gewohnt runterladen, und auf der anderen Seite die Hardware, also das Arduino port selbst. Ich habe es jetzt schon angesteckt und jetzt seht ihr, ob da schon ein Sensor dran gesteckt Das ist der Alkoholsensor, dann reden wir gleich noch drüber. Das da ist jetzt die Software. Ihr werdet wahrscheinlich relativ schnell bemerken, dass die vielleicht bis ihr anderen Software ähnlich schaut, die ihr eventuell schon kennt. Also es ist eigentlich wie Processing grün. Und es funktioniert auch wie Processing. Das heißt, es ist derselbe Code, derselbe Syntax, den ihr für Processing gewohnt hat Es ist jetzt, kein schon gesagt, im Hintergrund dann jetzt nicht Java, sondern ein kompiliertes C. Ist aber egal, also die Funktionen funktionieren gleich und die fangen gleich an, ich fange an mit Setup Und Bold. Und jetzt nicht draw, sondern Loop. Ist ja klar, weil da in dem Fall in der Funktion, die immer wieder wiederholt wird, nichts zeichnen, wir keine Ausgabe machen, sondern wir lesen ja da im Loop oder wir lassen da im Loop auf dem Board selbst was laufen. Gut. Und jetzt kann ich hergehen und zum Beispiel diese Ausgänge, die jetzt da sind, ein- oder ausschalten. Das heißt, entweder auf 5 Volt schalten oder auf 0 Volt schalten. Das hat heißt, ich sage einfach, äh, Pin Nummer 13. Die Dinge sind beschriftet, das heißt da steht da ganz klar 13. Das heißt, ich soll jetzt den Pin Nummer 13, der soll high sein. Dann mache ich, dass ich eine kurze Pause machen, so, und zum Beispiel 100 Millisekunden. Millisekunden Pause und dann soll er den Pin Nummer 13 wieder auf low setzen. Also, und 5 Volt wieder auf 0 mit. Und wieder Pause. So. Das heißt, jetzt wird wieder alles was da im Loop drin ist, wie man es vor Processing gewohnt haben im Loop immer wieder ausgeführt. Das kann ich jetzt da uploaden, das heißt das ist jetzt wichtig zum verstehen. Ich werde den Code, also ich werde den Code jetzt da nicht nur kompilieren und ausführen, so wie ich es im Processing gemacht hat, sondern kompiliert werden und dann spüle ich auf das Board drauf. Man sieht es, wenn er dann nach dem Kompilieren anfängt, dass er da wieder blinkt. Das heißt, er kriegt jetzt da die Daten über die serielle Schnittstelle. Und wenn er fertig ist, blinkt er. Und wenn ich da jetzt noch die LED richtig einstecke, das heißt, am Pin 13 und an den Ground, blinkt auch die LED. Und zwar mit dem Tempo, das ich da gemacht habe. Wenn ich da jetzt da angebe 500, dann sind es 500 Millisekunden, wieder Upload, dann wird es nach einer kurzen Zeit nochmal mit. 500 Millisekunden Verzögerung blinken und das kann jetzt weiterspülen. Jetzt habe ich da eine blinkende LED, aber ich habe da einen Sensor hängt den Alkoholsensor da. Ich habe da unten ein äh, kurzes Datenblatt, was einen Alkoholsensor aufgemacht, ist jetzt nichts großartiges dabei, wir brauchen es jetzt auch nicht genauer durchschauen. er misst im Prinzip die Methanol oder die Methangehalt in der Luft und der hat vier Kontakte, Das haben da hier unten beschrieben. 1, 2, 3, 4 und da oben so ein kleines Nasal, damit ihr erkennen, welche Richtung er schauen muss. Und ich brauche den jetzt da eigentlich nur an Strom das heißt die Kontakte 1 und 4 kriegen eine Versorgungsspannung von 5 Volt. Ich habe da hier Arduino einen Ausgang von 5 Volt und Ground. das heißt 5 Volt und Ground gehen da jetzt da auf das Board drauf und gehen da jetzt zum Sensor. Und auf der anderen Seite messen wir die Spannung und haben wieder haben einen Spannungsteiler, falls auf, ihr aufpasst habt, sind Elektronik, aber oder nicht. Nicht so schlimm, aber einen Spannungsteiler und gehe da mit einem, mit einem Kabel zu einem analogen Eingang. Das heißt, ich messe jetzt da die Spannung, die der Sensor hergibt. Und der Sensor gibt eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt her. Das heißt, ich kann jetzt immer durch nur hergehen und kann diesen Wert jetzt messen. Das heißt, ich kann jetzt mal eine Variable definieren. Ich nehme es einmal Sensor oder nehme es Alt. Die Variable soll immer sein analog, analog geht, vom Pin 0. Die sind auch wieder beschriftet, das heißt, ich brauche nur schauen, die Spannung, die jetzt auf dem Anpin Pin anliegt, soll er messen. Gut. Äh, da wird jetzt natürlich nicht viel passieren. Ich muss das auch irgendwie ausgeben. Dazu kann ich jetzt im Setup sagen, macht mal eine serielle Verbindung auf. Serie Beginn mit der Geschwindigkeit, mit der er es ausgeben soll. Nein, das ist zum Beispiel und dann sagen wir da äh, Serial.windlung unser Alk. Und was so lustig ist, den Wert von Alk, das ist jetzt da der Wert ein Wert zwischen 0 und 1024. Also wenn 0 Volt anliegen, also gar nichts, ist der Wert 0. und 1024 anliegen heißt, als, als Wert zurückkommt, heißt das, da liegen 5 Volt an. Wenn ich jetzt sage, 1000 minus Alk heißt es, je mehr Alk, desto kleiner das Delay, also desto schneller blinkt es. Machen wir das nochmal und fertig. Ich habe jetzt im Prinzip meinen kleinen Alkomaten Das heißt, je mehr Alkohol ich tue jetzt eine jetzt und umso schneller wird es dann blinken. jetzt seht, ihr ja, kompiliert das zuerst. Jetzt lohnt es wieder hoch. hilft man daran, dass da wieder so die serielle Schnittstelle blinkt. Und jetzt ist er fertig. So. Jetzt kann ich messen, ich habe da einen Serialmonitor. Das heißt, die Daten, die jetzt das Arduino-Board von dem Sensor zurückgeschickt an meinen Rechner, kriege ich jetzt da einen geschickt. So. Und zwar mit dem Tempo, wo wir da unten das Delay haben. Momentan aber in der Sekunde, weil wir ja nur 34 abziehen. Jetzt bloß ich mal kurz nüchtern eine. Schauen wir, was passiert. Er steigt ganz leicht. 42, 40 tut sich nicht viel. So, jetzt müssen ich mal kurz Pause machen und was zum Trinken holen. So, falls ihr euch fragt, wo jetzt in der Zwischenzeit kurz war, ich habe jetzt kurz diese hübsche Flasche Nussschnaps geholt. Und nein, ich habe jetzt nicht die ganze Flasche ausgetrunken. Aber wir werden es ja sehen, wie viel ich getrunken habe. Das heißt, mit ein bisschen mehr Alkohol. Oh, gut, kleine Blasen. Ups, 300, 200. Und geht wieder runter. Testen wir das gleich nochmal. Ja, funktioniert eindeutig. Ich pimpe das jetzt nur und sage, okay, 300, 200. Ich komme mit dem, was ich trunken habe, auf ungefähr 300, 400. Das heißt, ich tue das Delay ein bisschen reduzieren. Und das sollte jetzt eigentlich dann schon relativ schnell blinken, sobald ich da eine bloß. Unser LED bild blinkt. wie bloß eine. Und unser LED blinkt viel schneller. So, jetzt könnt ihr das natürlich auch noch pinken mit einer Ausgabe, mit einem Display und so weiter, und einen eigenen Automaten bauen. Hätte im letzten Semester auch noch gebaut, kann man sie dann wahrscheinlich am Tag auf offenen Tür bei uns anschauen. Gut, das war's mit Arduino. Wir sehen uns dann in der Lehrveranstaltung.